Das Deutsche Zweiradmuseum ist, glaube ich, immer ein Besuch wert. Ein recht herzlich schönen guten Morgen aus Negars Ulm. Ich bin heute Morgen die A6 hochgefahren nach Unterreisesheim, wie ihr gesehen habt, über den Negar hierher. Von hier aus will ich meine nächste Radtour starten, und zwar den Vier Radweg. Und zwar ist es das Negatal Radweg, äh, Entschuldigung, das Neckartal. Das Sulmtal, das bredachtal und das Kochertal. Startpunkt ist aber eigentlich in Langen an der historischen Mühle. Für mich ist aber das hier der nächste Punkt. Und was es noch zu sagen gibt, ja, ist so 62 Kilometer lang der Radweg und so ziemlich flach und eben. Sehr familienfreundlich. Ja gut, jetzt bin ich mal gespannt was uns der Fiatela-Rabrik zu bieten hat. Und los geht's! Hier geht es jetzt auch gleich die Sulm entlang. Während ich jetzt hier an der Sulm entlang fahre, geht es langsam aus Negasulm heraus. So, jetzt geht's weiter durch Heilbronner Land nach dieser kurzen Anstrengung. Die ersten Wegweiser habe ich jetzt auch gesehen, vom Vierteler Radweg und der nächste Ort ist jetzt gleich Erlenbach, ungefähr 1,5 gemacht. Da hier ging es jetzt an der Baustelle, da musste ich absteigen, an der A6 unten durch. Jetzt haben wir auch Ellenbach verlassen und nächster Ort ist dann Weinsberg, das sind noch ca. 3 km. hier diese schöne Aussicht auf die Burg da oben. Wie sie so heißt weiß ich nicht. Ich werde es euch noch einblenden. Jetzt geht es langsam wieder raus durch Weinsberg. Eben bin ich noch die Eisenbahn Eisenbahnunterführung durchgefahren. Und jetzt machen wir wieder weiter auf unserem täler Radweg. Übrigens, das ist meine erste Radtour für dieses Jahr. Wir haben jetzt Samstag, Anfang Juni, von Leichnang haben wir gehabt. Grund dafür ist jetzt gewesen, im Frühjahr habe ich ja dann die lange Wanderung gemacht auf dem Rheinterrassenweg. Das hat ja auch einige Zeit in Anspruch genommen. Aber jetzt fangen wir wieder die Radtouren an. Ja, hier an der Baustelle da vorne wieder mal sind wir jetzt gerade an Weinsberg-Ellhofen vorbeigefahren. Und es ging jetzt auch ein schönes Stück an der Bahnlinie entlang. Eine kleine Steigung war noch dazwischen, aber es ging alles. der Bundesstraße entlang am Radweg fahre, haben wir Sulzach und Wilsbach passiert. Am Anfang stand noch ein Schild von Obersulm, Heilbronner Land. Das war aber bloß die Gegend, weil durch Obersulm fahren wir, glaube ich, gar nicht. Wir machen uns jetzt auf dem Weg Richtung Breidenauer See. Ja, was ich noch sagen wollte. In Sulzach an der Kirche sind wir da noch vorbeigefahren, da hat dran gestanden, Radwegkirche, wenn ich mich noch richtig erinnern kann, habe ich auch noch nie gelesen. angekommen am Breitenauer See. Da werde ich mal jetzt ein kleines Päuschen machen. Und was ich euch noch sagen wollte, hier durch den Breitenauer See fließt auch die Sulm durch, die irgendwo, soweit ich gelesen habe, bei Löwenstein entspringt. kurze Pause. Am Breitenauer See ist beendet. Jetzt sind noch zwei Angler gekommen bei mir am Steg. Die will ich jetzt mal in Ruhe angeln lassen. Hier am Breitenauer See ist so einiges unterwegs. Segler sind unterwegs, Angler wie ihr gesehen habt und auch Enten. <lacht> Der schönen Abfahrt sind wir jetzt in Eschau gemeinde obers Ulm Landkreis Heilbronn Ach, jetzt habe ich Eschau verlassen da ging es gleich den Berg gut hoch und ja das einzige ist wir sind jetzt mal ein bisschen weg von der Bundesstraße und der nächste Ort müsste dann ziemlich bald Bretzfeld sein, so wie ich gesehen habe. So, das war jetzt erstmal noch wiesen äh, glaube ich, ja, wird es ausgesprochen. Und dann kommt aber auch noch Seppach dazwischen, aber dann kommt Bretzfeld. Okay, es kommt noch das Bretzfeld. Bach, Gemeinde Bretzfeld und jetzt sind wir im Hohenlohekreis. Mittlerweile sind wir jetzt auch im Bredachtal. vor Bretzfeld. da sind einige Radwege vertreten. Als erstes ist gleich unser Radweg, die vier Tour, kennzeichnet mit KJ7. Pan-Europa Radweg, die Burgenstraße, Württembergischer Weinradweg, Reichgaut, Hohenloheweg und der SE-Weg. Okay. da unten seht ihr jetzt da fließt die Brettach. aus bretzfeld heraus neben mir läuft parallel die Brettach hinter den bäumen da und während ich jetzt hier fahre blende ich euch noch einmal den weg die karte ein bis hierher in Bitzfeld angekommen und jetzt die Bretter bei Bitzfeld und wieder mal unterqueren wir die A6 fahre ich mal ein Stückchen rechts neben der Breddach und da vorne geht es jetzt gleich wieder über die Brücke und dann sind wir wieder links nach der Breddach. Hier an der Kirche steht auch das Naturdenkmal, die Winterlinde, die gepflanzt wurde im Hungerjahr 1817. Denkmal, Bretterer Mühle, hier ist der eigentliche Startpunkt der fiat Und Hier auch an der Bretterer Mühle, ein schönes Rindsaal, mit lauter Hände, Abdrücke. Ich denke mal, das ist von irgendwelchen Kindern, vielleicht schon Kindergarten. In der Mitte sind noch Füße. Bretach, Landkreis Langenbrettach oder wie immer es auch ist, ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, aber ich glaube so ist es richtig. Laut Karte war es jedenfalls so, den eigentlichen Startpunkt verlassen habe an der historischen Mühle. Geht es jetzt weiter vom Brettachtal, das verlassen wir jetzt Richtung Koratal. Ich habe gerade gesehen, nach Neuenstadt sind es vier Kilometer. Hier wäre ich ja jetzt fast vorbeigefahren. Helmbund, die Urzelle von Neuenstadt. Dieser stille Winkel mit der Ruine ist ein geschichtsträchtiger Ort mit rätselhafter Entstehung. Da laufe ich mal kurz hinten hin und guck mal, was das so rätselhaft ist. So, dann schauen wir mal, hier steht nochmal genau, das war eine Betretungsstätte bis Mitte des 30, 30-jährigen Kriegs von Adelsfamilien, hier von Neuenstadt und Umgebung. So ähnlich war <lacht> So, jetzt bin ich in Neuenstadt hier am Sportplatz noch vorbeigefahren. Das ist, glaube ich, eine ganze Sportanlage. Und jetzt fahren wir gerade noch mal über die Breddach drüber. Und wenn wir jetzt dann über der Breddach sind, ist es nicht mehr weit bis zum es Jetzt hoch zum Kocher. Neu, neuen Stadt am Cora heißt es, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist richtig. Jetzt ging es hier wieder durch Baustelle hier neu in Neuen Stadt ein Stückchen durch. Dann musste ich jetzt zur Hälfte schieben. Und hier haben wir jetzt auch den cora Stadt, mündet auch die Brettach in die Kocha. Und hier haben wir nochmal schön die Kocher. hier ein bisschen im Schatten und direkt rechts neben mir fließt die Kora. Wirklich jetzt sehr schön. So, wir ja, haben jetzt hier gemütlich. An der Cora entlang fahre, kann ich vielleicht noch mal kurz was in eigener Sache sagen und zwar, wie gesagt, die Radtouren haben jetzt dieses Jahr ein bisschen später angefangen wegen dem Rheinterrassenweg, der Wanderung. Wenn man reingucken will, kann es auch bei mir auf dem Kanal tun. Sehr empfehlenswert zum Nachwandern. Bei mir geht es dann dieses Jahr noch weiter. Im Sommer habe ich dann im Juli noch eine bisschen längere Tour geplant mit mehreren Übernachtungen. Ein bisschen größeres Projekt und dann kommt noch ein paar Was ich dann alles mache, weiß ich auch nicht so genau. Ich denke aber schon ein paar interessante Sachen. Lasst euch mal überraschen. Jetzt bin ich hier gerade immer noch an der Kocher und bin jetzt gerade hier an einem Segelflugplatz vorbeigefahren ist aber nichts los hier bei Ötheim jetzt beim Kanu Club da habe ich jetzt einmal einen Apfel ganz kurz gegessen bevor es jetzt hier weitergeht auf dem Fiatela Radweg, genau am Kocher entlang. Brücke bei Oetheim. Ja, jetzt kurz nach Oetheim. Ja. Bus, Helikopter, Service Center. auch gesehen, dass wir schon bei Bad Friedrichshall sind und dann nähern wir uns dann auch langsam der Chora wo die Korach genau in den Neckar fließt. Nordbahnhöfle bis Biergarten, Sehr schön gemacht. Und noch Waggons dabei, wo man sich reinsetzen kann. Ich glaube, da muss ich mal hier machen, wenn ich mehr Zeit habe. der schönen Gartenwirtschaft wo wir dran vorbeigefahren sind mit den Waggons. Du möchtest gleich wieder Bad Friedrichshall verlassen, das haben wir auch nur kurz gestriffen. Und wir überqueren jetzt nochmal die Chora. So und als nächstes fahren wir jetzt gleich durch Chora Dorf. Ja, bei Korra Dorf ging es jetzt hier gerade die Bahnunterführung unten durch. Und jetzt sind wir gleich vorne am Neckar. Noch ein kleines Stückchen. Südwestdeutsche Salzwerg AG. Und wir sind hier auf der ersten Neckarbrücke. Wir überqueren jetzt den Neckar. Und ganz da vorne, da sind wir jetzt nicht genau dran vorbeigekommen, ist die Koramündung. So, das letzte Stück jetzt bis Neckars-Ulm befinden wir uns jetzt nochmal auf dem Neckartal-Radweg und noch auf unserem Vierteler-Radweg. Das gehört ja auch noch dazu. So liebe Freunde, während ich jetzt auf Neggersulm Ulm zuradeln. Die letzten Kilometer möchte ich mich jetzt auch bei euch verabschieden und von unserer vier tour von der Sulm, Breddach, Kocha und Neckar. Die ganzen Täler dazu, ach so, ja, und die Neggersulm, Da mündet auch die Sulm in den Neckar rein, vielleicht hat es euch schon ein bisschen Spaß gemacht. Ja, ein paar leichte Hügel waren dabei, aber alle erträglich. Was ein bisschen gestört hat, war äh, die vielen Radwegen entlang der Bundesstraße. Aber das letzte Drittel war es eigentlich schöner dann. Okay, bis dann zum nächsten Mal bei meiner nächsten Radtour.